Hallo, mein Name ist Nils und das ist der Mattia. Wir arbeiten bei der NIEBA als Fassadenbauer. Und wir nehmen dich jetzt mit auf die Baustelle, also steig doch ein. Als Fassadenbauer ist unsere Hauptaufgabe Fassade einkleiden. Hier dazu gehört auch die Latten montieren und natürlich das schönste, und am wo verschiedene Materialien möglich sind. Das Besondere an der Lehre ist, dass hat viel Abwechslung hat. Man arbeitet viel vielen seitigen Materialien und viele Maschinen. Man sieht auch seinen Fortschritt am Schluss des Tages. Und äh, Sachen wie zum Beispiel Licht mit dem Laser macht sehr viel Spass. Das Besondere an den Nebelthermen ist, dass wir haben, äh, viele grosse Baustellen haben. Man sieht äh, verschiedene Unterkonstruktionen, Profile, alles Mögliche drum und drum. Die an diesem Kurve ist sicher, du du immer was du gemacht hast. Du schaffst immer mit verschiedenen Leuten und machst eigentlich fast jeden Tag eine andere Arbeit. Wenn du eine gute Aussicht willst, gerne mit den Händen schaffst und es Wetter nichts ausmacht, empfehle ich dir die Lehre. Jetzt haben wir Feuer, aber wenn wir dich inspiriert haben, bewirb dich jetzt.